Herzlich Willkommen bei unserem neuen Format Archery Talk. Ähm, heute bin ich hier zusammen mit Philipp. Philipp ist seit äh, September bei uns. Mhm. Und wir haben heute mal Lust, einen unserer... Jetzt muss ich schauen Philipp, nimmst du es kurz? Ja, so. Einen unserer Fertigpfeile nachzubauen. War mal ganz ehrlich, Zeit haben wir im Moment ziemlich viele, zumindest die meisten von euch. Und jeder der Pfeile gebaut hat, weiß, man braucht zum Pfeilebauen in der Regel richtig viel Zeit. Und der Philipps das heute mit mir macht, ähm, haben wir einfach mal ein bisschen Spaß zusammen, bauen die Pfeile und Jawohl. schauen mal, was uns über den Bogensport so einfällt, oder? Genau. Äh, Philipp, bevor es losgeht, gibt es ein paar Dinge, die wir brauchen. Dann schieß mal los. Jawohl. Was haben wir? Um unseren Schaft nachzubauen, brauchen wir natürlich die Schäfte. Dann brauchen wir die Federn. Zwei verschiedene Farben sind es bei unserem Fertigpfeil. Was machen wir? 4 Zoll Schild. 4 Zoll Schild, genau. Und rot wird die. Leitfeder? Genau, dann brauchen wir Inserts, die Nocken und natürlich die Fallbaukomponenten. Das sind zum einen das Befiederungsgerät, Befiederungsklebeband, äh, der Kleber für die Federn und dann noch ein paar Utensilien, um den Schaft zu bearbeiten. Und nicht vergessen die Spitze, weil sonst äh, macht das Schießen nicht so viel Spaß. Ganz genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Und du fängst an mit dem Steelbrush, oder? Jawohl. Wichtig ist einfach, den Schaft mal von innen zu reinigen, dass wenn wir das Inside einkleben, dass der Kleber gut haftet, dass es einmal sauber ist. Und ja, Philipp, genau. du fängst an. Einfach mal kurz ein bisschen rein. Einmal den Schaft ein bisschen aufklopfen. Und dann mit einem Q-Tip am besten mit Alkohol getränkt und nochmal sauber machen. Sieht schon ziemlich gefährlich aus, so eine Bürste. Ne? Das stimmt. Wichtig ist, wer irgendwie aufregende Jugendliche zu Hause hat, ähm, ist zum Reinigen da und nicht zum Trinken. So, Philipp. Das ist eine gute Idee mit der Kaffee. Okay. Die Insights haben wir vorher mit Sandpapier auch ein bisschen angeschliffen. Machen wir jetzt auch noch mal kurz sauber. Wann hast du deinen ersten Fall gebaut? Stimmt, gute 10-15 Jahre her. Ja. Alleine oder in guter Begleitung? Mein Vater hat es mir gezeigt. Du mhm. kannst mich hier ruhig äh, überrunden. Jawohl. Ich schon mal einen guten Kleber an. Hast du es auch noch mal gereinigt? Ja. War das ein Holz oder ein Carbonpfeil? Ähm, bisher nur äh, Carbonpfeile gebaut. Ja? Holzpfeile eher seltener. Das war für mich äh, früher, das ist ja natürlich heute auch ein krasses Geduldsspiel. Aber man wurde ja im Leben immer geduldiger, deswegen geht es heute einigermaßen. So. so. Das ist ja ein Sekundenkleber, deswegen geht es relativ schnell mit dem Inserts. Alternativ könnte man auch einen schönen Heißkleber nehmen. Dann kann man die insgesamt auch mal wieder ausführen. Ich stecke schon mal die Nocke vorher rein. Okay. Gibst du mir noch mal kurz eine? Schön. Übrigens, für alle, die sich gerade fragen, welche Nocke, ich meine, die Schäfte sind ja jetzt durchaus nicht unbekannt, aber wir haben die im ehesten Durchmesser, also Punkt 245. Genauso dann auch unsere Nocken. Und wir bauen jetzt exakt den Schaft nach, beziehungsweise den Pfeil, und die haben eine weiße Nocke. So. so, dann einmal den Schaft da sauber machen, wo die Federn raufkommen. Hast du eine äh, Lieblingsfederform oder Federlänge? 4 ähm, Zoll Schild finde ich auch ideal. Also, so wie wir es jetzt gerade machen. Der, der Klassiker, hm? Ja. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, Banana Cut finde ich nicht schlecht. Ja, schon. Sieht, sieht für mich so ein ticken dynamischer aus. So, so legen wir los, wir oder? Mit den Befiedern loslegen, genau. Die Kerbe der Nocke natürlich nach oben, weil wir mit der Leitfeder anfangen. Sieht man übrigens auch. Jeder, der unser Befiederungsgerät kennt, wir haben hier so eine kleine. Nut, glaube ich, nennt man das, äh, korrekterweise. Genau an der Stelle, wo ähm, die Leitfeder rankommt. Es gibt auch ein paar Schützen, die haben keine Leitfeder, die mögen einfach, ähm, dass alle drei Federn in derselben Farbe sind. Wir nehmen aber rot. War? Okay. Übrigens, für alle, die ähm, mit dem Smartphone unterwegs sind und wissen möchten, ähm, welche Federformen und Farben wir haben, einmal hier unten den Barcode einscannen und dann kommt ihr bei uns auf die Webseite und dann könnt ihr direkt gucken, welche ähm, Federformen und Federfarben ihr bei uns bekommt oder bei einem unserer ähm, Bärpohr-Händler. So, dann nehmen wir unser Befederungsklebeband, damit es schön schnell und einfach. Hast du schon immer mit Befiederungs- oder Fletching-Tape gearbeitet oder hast du auch mal nicht. Erst den Kleber hinter dich gebracht? Meistens der Kleber, aber seitdem ich das ausprobiert habe, das geht wirklich einfach deutlich schneller. Vor allem früher oder so, wenn du zu viel Kleber drauf hast, dann ist das immer verlaufen und dann sah das immer aus wie Sau. Und was ihr immer braucht, ist einen guten Assistenten beim Schneiden. So. Du siehst, ne? ich hätte auch Chirurg werden können. So. Einmal noch mal festdrücken. Doppelseitige Klebeband abziehen. Und einmal festdrücken. So, Philipp, geben und nehmen. Ähm, für alle, die die Federmann in die gleiche Position äh, kleben wollen, was auch Sinn macht. Ich meine, viele, die des längeren Bogensportes kennen das, aber wir haben hier so eine kleine Skalierung. Und äh, ich glaube, auch du hast das auf den ersten Strich ich gemacht. Ich mit na? dem ersten Teilstrich ja. an, genau, das reicht für meinen Finger. Sieht optisch auch genau. Aus. Es geht darum, wenn wir ankern, wie viel Platz ähm, brauchen eure Finger, damit die nicht direkt an der an der Feder dran sind. Du hast aber ganz schmale Finger, daher reicht es. Das Krasse ist, wenn du mal deinen eigenen Pfeil gebaut hast und den dann verschießt, es mhm. gleicht einem Weltuntergang. Das stimmt allerdings. Ich hatte mal mein allererster Jagdpfeil. Da habe ich durch die Formscheibe geschossen und dahinter war ein Stein. Und da hatte ich so eine ganz kleine Macke drin gehabt vorne, wo die zentriert zusammengelaufen sind. Okay. Sag ich mal, ich traue heute noch man, der Jagd. Man passt auf jeden Fall besser auf seine Pfeile auf. Das stimmt, ja. Hat so ein Ticken was mit Wertschätzung zu tun. Passt eigentlich zur heutigen Zeit ganz gut. Und eins ist natürlich auch klar: sobald man sein Pfeil das erste Mal selber gebaut hat, macht man natürlich auch nichts anderes mehr. Man sich keine Fertigpfeile mehr. Ist es so? Ja, Bei mir war es definitiv so, weil man ja viel mehr Spielräume hat, was man alles machen kann. Übrigens, ähm, das soll jetzt hier nicht in krasser Eigenwerbung enden, aber was tatsächlich, woran ihr richtig gute Federn erkennt, ist an einem gleichmäßigen Kiel, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr noch mit Kleber arbeitet oder Fletching-Tape, ähm, wenn es mal saudünn ist und dann wird es wieder dick und ich glaube, wir haben bei unseren Federn haben wir wirklich einen guten Job gemacht, oder? Auf jeden Fall, also auf die gefallen mir richtig gut. Hast du ähm, einen Lieblingsschaft ähm, bei Barepo oder generell? Ja, der Hunter Extreme ist natürlich ein Top-Schaft. Aber auch der neue Themastic gefällt mir richtig gut mit der Holzoptik. Ja, den haben wir ja lange vermisst im Sortiment. Ähm, der ist jetzt Gott sei Dank wieder zurück. Hm. Passende Schere zu finden ist übrigens äh, extrem wichtig, wenn so es um den Fall geht. Bist du schon bei der dritten? Ja, ja du, ja, genau. Ich habe dir ja den Vorsprung gelassen beim Fletching Tape. Deswegen bin ich jetzt bei der zweiten. Immer noch mal drüber streichen, habe ich auch in meinen jungen Jahren. Das kann man schon ruhig machen. Durfte, ich, durfte ich das lernen? Was ist so das Allerwichtigste an einem Pfeil bei dir oder für dich? Ja, auf jeden Fall die Genauigkeit, mit der man den Pfeil baut. Und dass man da ein bisschen aufpasst. Ich meine, wir sollten jetzt nicht über Pfeilphysik anfangen, weil das ist ungefähr genauso wie wenn man über Religion spricht. Das aber, allerdings. aber bist du so tendenziell eher ein Fan von, von der Philosophie, eine schwere Spitze zu haben, die den, die den. Pfeil, ich sag's jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, hinter sich herzieht oder hast du, da, hast du da eine andere Philosophie? Also wichtig ist mir, dass der Pfeil einfach gut fliegt, ähm, dass das Beinwert passt. Ähm, und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja. Was hast du gerade noch gemacht? Hast du noch äh, Punkte ja, gesetzt? Ich nochmal Punkte auf die ähm, Federkiele vorne gesetzt, einfach um das Wikilierungsklebeband noch ein bisschen zu unterstützen, dass wenn der Pfeil mal wirklich ins Erdreich geht oder so. Dass, der, dass die Feder einfach geschützt ist. Wenn der Pfeil ins Erdreich geht? Das soll ja auch mal passieren. Ja. Du meinst, wenn du nicht triffst? Okay. Ja, Bei uns sind Standardpfeilen. der Philipp kann es euch noch mal kurz zeigen. Da haben wir es mit einem Schlauch gelöst. Auch eine gute Lösung, vor allem hier schön mit unserem Logo drauf, dem Bärchen. Finde ich auch ganz nett. Aber selbe Funktion, ne? Ganz genau. So, eine Sekunde noch, Philipp. Also gegen mich im Pfeilbauwettbewerb der Geschwindigkeit hat man auf jeden Fall einen dankbaren Gegner. So, dann klaue ich mir noch gleich deinen Kleber und dann. Genau. Immens. Kannst du gerne auch hinten noch mal ein paar Punkte drauf machen. Machst du das? Ja, auf jeden Fall. Siehst du, jetzt hat sich der andere Kleber mal einen Pulli nehme ich dir ab. Ja. die ab. Die habe ich auch noch nicht bei mir dran. Also eng anliegende Kleidung benutzen oder besser mit dem Kleber umgehen. Jawohl, beziehungsweise den Kleber auch mal schließen. Ja, sonst trocknet er aus, bitteschön. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch ein Gefäß, wo wir die Pfeile reinstellen. Aber ich glaube das Resultat kann sich schon sehen lassen. Nicht schlecht, jetzt haben wir keine Spitze dran, die, die, vielleicht machen wir die noch. Erfolg. Ganz am Ende unsere 3D-Kombospitze mhm. aus Edelstahl ja. mit Ohrring. Okay. Ähm. Einmal hier. Ich weiß nicht, wie, wie viel Grain hast du uns organisiert? 100 Grain habe ich jetzt mal genommen. 100 Grain. Das könnte ein Tick zu schwer sein für so einen 800er-Schaft. Oh ne, wir haben einen 600er, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ha. Und denk dran: Pfeilphilosophie. So. <lacht> ja, gut carbon sind in der Regel immer ziemlich gerade. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja. Absolut. Mindestens genauso schön. Ja. Und wir könnten jetzt damit schießen gehen. Einmal oder zweimal, je nachdem, ob wir das Erdreich treffen oder nicht. Aber ich denke nicht. Und. Ja. Für alle, die. Ähm, Jetzt eher Ticken zu Hause bleiben, können auf jeden Fall die Zeit nutzen, sich ein paar Pfeile zu bauen, Equipment, gibt es alles bei Bärpo, was man so braucht und wie du vorhin gesagt hast, ne, der Kreativität ist da, sind da keine Grenzen gesetzt. Ganz genau. Dann viel Spaß daheim beim Pfeile bauen, lasst uns mal wissen, wie das bei euch zu Hause ausschaut, ob es genauso ausschaut wie hier und habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Macht's gut.